Mein Name ist René Barth, ich arbeite im Projekt D3, Deutsch-Didaktik-Digital, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Unsere Aufgabe ist es, die Lehrenden dabei zu unterstützen, die Qualität der Lehre zu verbessern. Ich habe heute über Portfolioarbeit bei uns in der Fachdidaktik Deutsch an der MLU gesprochen und wie wir im D3-Projekt die Portfolioarbeit äh, unterstützen, welche Probleme es dabei gibt und wie wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Ja, die Rückmeldungen waren sehr positiv. Äh, unsere Lösungsansätze sind auf äh, viel Interesse gestoßen, auf großes Interesse und ähm, vor allem, was die äh, Reflexionskompetenz und ihre äh, Operationalisierbarkeit angeht, ähm, stand im Fokus. Wir haben darüber gesprochen, warum man diese überhaupt, ähm, also ob man diese überhaupt bewerten sollte äh, und was die Studierenden denn überhaupt äh, wissen sollten, was Reflexion eigentlich bedeutet. Unsere Studierenden verbinden Portfolioarbeit wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Arbeit. Die Rückmeldungen sind durchaus positiv. Ich bin im Projekt auch für die Evaluation zuständig und bekomme diese Informationen eigentlich aus erster Hand. Letzten Endes muss man sagen, dass es noch so ein bisschen Probleme gibt, was das stetige Arbeiten über das Semester hinweg an den Portfolios angeht. Aber auch da sehen die Studierenden teilweise den Sinn in dieser Arbeit. Man muss es ihnen bloß ermöglichen, tatsächlich vielleicht auch mit sanftem Nachdruck dann dran zu bleiben und daran zu arbeiten.